Barbara. In meinem Bekanntenkreis wird immer öfter darüber diskutiert, dass Eltern am Spielplatz ständig mit ihren Smartphones herumspielen, anstatt sich den eigenen Kindern zu widmen. Warum jemand aufs Smartphone schaut, kann natürlich viele Gründe haben. Aber klar ist, je mehr wir Eltern selbst am Smartphone sind, desto mehr hat das auch Einfluss auf unsere Kinder. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Kinder brauchen Blickkontakt als Basis zur Bindung. Sie empfinden das Smartphone auch durchaus als Konkurrenten. Und sie lernen von uns. Aber ist das Thema Ablenkung der Eltern durch Handys tatsächlich so wichtig? Durchaus, ja. Denn in den ersten Jahren entdecken Babys die Welt vor allem durch die Bindung zu uns Eltern. Sie lernen von uns, wie man Gefühle ausdrückt und wie man spricht. Sie entwickeln Selbstbewusstsein durch die Anerkennung von uns Eltern. Und im Zeitalter des Smartphones und der ständigen Erreichbarkeit ist man als Elternteil dann natürlich sehr gefordert. Die Kinder haben mit dem Smartphone einen neuen Konkurrenten, wenn es um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern geht. Ja, diese ständige Versuchung schnell mal aufs Handy zu schauen, die kenne ich. Klar. Aber unsere Kinder brauchen unsere Blicke, unsere Worte und wir sollten uns bewusst Zeit für sie nehmen. Also das Handy immer wieder mal vollständig abdrehen und weglegen und gar nicht erst in Versuchung kommen, ständig einen Blick drauf zu werfen. Das kann helfen, wenn wir Zeit mit unseren Kindern verbringen. Ja, ich muss da selbst auch mehr drauf achten. Das kann ich mir vorstellen. Wir dürfen vor allem nicht vergessen, Kinder lernen von unserem Verhalten. Sie ahmen nach, was wir ihnen vorleben und wie wir mit den Medien und Geräten umgehen. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn die Babys bereits zu unseren Handys greifen und dann Wutanfälle haben, wenn wir es ihnen wieder aus der Hand nehmen. Stellen wir uns doch als Eltern die Frage, was vermitteln wir dem eigenen Kind, wenn wir als Reaktionen auf zum Beispiel die ersten G-Versuche zum Smartphone greifen, statt zu klatschen und uns mit ihm zu freuen?